Willkommen zurück, Reisende. Wir finden uns wieder in No Man's Sky. Ich habe uns erstmal offline ein bisschen Platin organisiert und war einmal unser Gold einsammeln. Das Gold habe ich verkauft, das hat uns 53 Millionen in etwa gebracht. Wir haben jetzt Platin, das wir erstmal verkaufen können im Schiff und im Anzug. Ich habe die Teile zum Teil neu eingeordnet in den super aufgeladenen Plätzen, die es jetzt gibt. Und werden wir als erstes mal kurz das Platin verkaufen. Hier können wir das, habe ich eben schon guckt, mit minus 0,4%, das geht noch. wenn wir jetzt einmal verkaufen. Weil das Gold hat uns nicht sehr viel gebracht. Hier haben wir noch Navigationsdaten. So, wir wollten jetzt die Artemis-Mission fortführen. Und dafür müssen wir erstmal ein Terminal für Spezialforscher bauen. Das können wir am besten auf unserem Frachter machen. Dann werden wir da hinreisen. Solange wir keine vernünftige Basis haben, werden wir das einfach erstmal in den Frachter. Das müsste eigentlich auch gehen. Dann können wir uns den Angestellten-Gag immer noch suchen. dann. Das geht ein problem ich habe unseren frachter auch ausgebaut etwas also umgebaut damit wir jetzt mit pflanzen unser geld verdienen können wenn wir welches benötigen die sollten auch schon ausgewachsen sein ist nur ein bisschen problematisch Es sind so viele teile also räume das ab und zu jetzt im frachter ganz schön hakt oder er nicht lädt und man durchfällt. Immerhin fallen wir nicht direkt durch. Aber ich habe uns unseren... Äh, den oh Gott, es hakt aber... Vielleicht müssen wir sie kleiner bauen. Unser Portal hier hingestellt, den Scanner. Und den Speicherpunkt konnte man sich jetzt eine Anomalie kaufen, das habe ich erstmal gemacht. Hier ist unser Verkaufsterminal und das Ding stand halt drin. Und dann zeige ich euch das eben schnell. Ja, ich habe auch uns zwei oder drei fr billige Fregatten schnell gekauft, damit wir die Traumantenne langsam mal bekommen. Für das lebende Schiff die können wir ja mal gucken, was sie uns für will geben. Und natürlich etwas dauern, bis man die Be Raumantenne bekommt. Also das Rezept dafür. Deswegen sollten wir die ab und zu ruhig losschicken. Danach braucht man die auch nie wieder losschicken. Erst wenn man lebende Fregatten hat, um Erweiterungsplätze für das lebende Schiff zu bekommen. Scheinbar hat man nur drei Stück losgeschickt. Oh Gott, ich habe den hier falsch rum eingebaut. Was soll das denn nur passieren? Oh, nee, jetzt können wir die Mission nicht annehmen, oder wie? Oh, können wir doch. Jetzt steht er ganz falsch rum. Also einmal... Also wie können wir ihn jetzt anquatschen? Ah. Oh. Den einmal ganz drehen, oder... Jetzt? Ah, jetzt funktioniert. dann stand da ganz falsch rum. So, dann habe ich noch eine Etage drauf gebaut für die Pflanzen. Und ich habe vielleicht ein bisschen viele gebaut. Aber da ich mir nicht sicher war, 60.000 gibt eine. habe ich halt gedacht, wenn wir mal Geld brauchen. Oh Gott, ich muss vielleicht die Hälfte wieder abreißen. Hier auch noch. Oh Gott. Ja, also man kann den zwar super weit ausbauen, aber dann hakt das wie so. Und auf der anderen Seite... Ebenso. Also vier Kammern habe ich gebaut. Alle gefüllt mit Giftigel. Nein, wo ist es? Hm, wo ist es denn? Da. Ja. Mit Giftigel. Und die geben uns halt laut Katalog... Wenn wir nicht bei Minus landen. Also das hängt ja vom Handelsterminal ab. Gucken, wo ist es? Da. Gibt uns immer ein Beutelgift jede Pflanze. Und das war das Sinnvollste. Das andere gibt irgendwie alles kein Geld. Ah, ja, Dallkern sehe ich gerade, das hätte noch was gegeben. Aber da bin ich mir auch nicht sicher, aus welcher Pflanze wir das, ob wir das auch selber anbauen können. Na, und jetzt haben wir halt Beutelgift. Wenn kann man das ja noch tauschen, aber ich glaube nicht, dass man irgendwie Dellkerneuen kann. Also ich merke gerade, halt, ich muss die hinteren beiden Räume löschen. Das sagt so extrem jetzt hier drin. Teleporter, kommen wir nach vorne. Dem da. So, dann habe ich uns hier noch so ein Nährstoffding hingestellt. Da auch, damit es besser aussieht. Oben sind dann unsere Lagereinheiten. Die habe ich hier erstmal alle hingestellt. Nehmen nicht viel Platz weg. Und wenn man so per Hand dran möchte, geht das ja, sonst können wir ja auch einfach hier übers Menü, über Menü bei den Frachter dran den habe ich uns hier auch erstmal ausgebaut, dass wir jetzt Platz haben uns Treibstoff hergestellt und die Traumantenne haben wir ja leider eben nicht als Rezept bekommen können mal gucken ne schade und die Anordnung auf die super aufgeladenen, ohne dass die sich berühren, hat am meisten an, äh, Reichweite gegeben. Jetzt können wir auf 5400 Jahre springen. Dann werden wir wohl einen Großteil dann immer den Frachter benutzen. Solange wir unten stehen, hakt es auch nicht. Also so. Jetzt müssen wir aber irgendwie einen Raum bauen. Diesen komischen Angestellten, den wir gleich brauchen. Ist die Frage stellen wir die hier irgendwie hin. Das sind ja drei Stück. Also eins, dann gehen wir in die Richtung irgendwie noch. Hm, hakt doch wie Sau. So, Welche Farbe hat denn das hier? Hier, ne? So. Also, da müssen wir jetzt als erstes diesen Bauspezialisten. Ja. Warum? Ich weiß leider nicht, wie Gag der Gag steht, aber können das mal so machen. Also, den brauchen wir. Die anderen haben wir auch noch nicht freigeschaltet. Oder? Exo-Fahrzeuge, Industrie, Raffinerie. Nee. Die kriegen wir dann bestimmt, wenn wir den Bauspezialisten haben. Wir können mal gucken, was das Platin, was wir noch im Schiff haben, hier wert ist, in dem System. Minus 12 ja, dann behalten wir es halt noch. So. Jetzt erweitere und besetze dein Zuhause mit Personal. Und wähle Ausbau der Basis. Ausbau der Basis. So. Einstellen. Angeblich gibt es auf dieser Raumstation einen, wo wir uns gerade befinden. Also unser Schiff. Hat hier zufällig irgendeiner geparkt? Ne. Wird ja sein können, dass hier ein cooles Schiff landet. Ja, also außerhalb des Frachters geht's. Also müssen wir echt... Dann werde ich einmal... alle einsammeln, alle pflanzen und dann... Die Hälfte der Pflanzenräume oder sowas löschen. Bisschen schade. Ich hätte gedacht, dass das, wenn man es halt so weit ausbauen kann, auch funktioniert. So, dann gucken wir jetzt, dass wir den kriegen, damit wir die Artemis-Mission weiterführen können. Gut, die Raumstation ist echt weit weg. Rufen wir uns am besten unseren Frachter hier hin. Aber erst wenn wir dann hier von der Raumstation sind. Ja, anomalie habe ich auch hier geparkt. Aber wo will er denn hin? Da wollen wir doch hin. So. Also da würden wir rauskommen, dann rufen wir mal. Irgendwie den Frachter. So auch. Hm. So. Cool. Ähm, jetzt Raumstation. Was ist dann hin? Ja. Super, jetzt habe ich unseren Frachter auf den Kopf geparkt. so also rechts sagt das System zumindest befindet sich ein Gag, der für uns arbeiten will. Wollen wir doch mal gucken gehen. So. Also. Ja, irgendwas. Bla. So. Einstellen. Er wird an seinem Platz sein. Gut. So. Aber diesen Angestellten jetzt haben, können wir dann weitermachen. Nein, das geht immer noch nicht. Jetzt müssen wir zu ihm hin. Hm. Dass die Missionen immer aneinander gekoppelt sind. damit man auch mehr vom Spiel sieht und lernt. Dem Ausbauen und alles. Oh Gott, ich hab den doch hier irgendwo geparkt. So hin. Einfach üben. Oho, Fregatte. einer oh. die Fregatte gerammt. Er müsste jetzt ja oben an seinem Platz rumstehen. Transporter. Warte, müssen wir hier lang immer dem Grünen folgen. Dann wird man das jetzt hier. Ist er das hier? Ne. Ja, dann geh aus dem Weg. Oha. Also wir reden mit dem hinteren Das Glas nehmen. Ja, cool. So, jetzt müssen wir warten, bis die Mission sich aktualisiert. Das chromatische Metall haben wir gesammelt. Können wir jetzt zu ihm zurückgehen? Weil dieser andere Kick will mich doch jetzt verkackarschen, oder was? Bleibt der da ja partout stehen? So, können wir dann jetzt endlich die andere Mission weiter. Oh Gott, wir haben irgendwas bekommen. Ja, alles, was man sich freigeschaltet hat, der haben jetzt auch. Ah, wir haben jetzt die Wissenschaftsstation freigeschaltet. Müsste doch jetzt reichen, damit wir endlich ja es weitermachen können, oder? Immer noch nicht. Oh, ich, muss ich alle drei bauen, oder was? Gutes Missionsziel? Oh, nichts. Ist doch schon wieder Wissenschaftler haben wir jetzt bekommen, ne? So anpassen. So. Stelle im Basiswissenschaftler ein. Korvax Raumstation. Korvax Raumstation. Haben doch bestimmt eine. Ein paar Systemen waren wir ja nun schon. Gucken, wird die Mission. Oh, guck mal, da wird die Mission angezeigt. Na gut, das war schon. In ein paar Systemen waren. In dem Viking-System waren wir auch schon, da wir ja scheinbar alle drei Stationen bauen müssen, damit wir endlich mit unserer Mission fortfahren dürfen. So, wer von euch will bei uns arbeiten? Wer ist es? der da. Dann können wir direkt gucken, was das Platin hier wert ist. Stehen ja direkt neben dem Handelsterminal. So. Ist ja ein anderes System. Minus ja. 15 wird ja mal schlimmer. Kehre zum so Wissenschaftler zurück. Das ist jetzt einfach hier hin und her gesprengt. Das war ja schon wieder. Da wollen wir endlich so eine Mission fertig machen mit Artemis. Und dann sowas. Wenn ich uns so sehe im Übrigen, das ist das ja noch das Outfit, das wir. Also einfach so hatten, als wir angefangen haben mit Spielen, das. Das man dann vielleicht auch mal ändern. wir so Standard rumlaufen wie alle am Anfang, ist ja dann auch ein bisschen. Da werden wir eine extra Folge machen. Kürzere dann irgendwie. Kürbisknalle. Oh Gott, Kürbisknalle. Oh nee. Oh. Bauplan Katalog aufgezeichnet Schmiermittel oh, Kürbisknollen, Kürbisknollen Das jetzt aber gar nicht gut Gar keine. Aber nie eingesammelt, die gibt's nur in Höhlen. Aber das kann da jetzt nicht wahr sein. Ist hier nichts, eine Kürbisknolle. Hm, super. Überbring, Apollo, die Neuigkeiten über deine Basis und dein Personal kehren. um zurück? Nimm Kontakt auf. Geister der Maschine. Ja, ja. Wir dürfen endlich weitermachen. Also gar nicht schlimm, dass wir diese komischen Brustel nicht haben. Wir dürfen weitermachen. So, wo parken wir? Da. Warum parken wir eigentlich immer genau in der Mitte? gibt neun Plätze für unsere Schiffe. Gut, wir haben nur das, aber... Immer in der Mitte. Nicht mal links oder rechts. Also angehender Nachricht von Apollo. So, wie steht es um die Basis? Du sollst dir auf jeden Fall ein wenig Personal zulegen. Die Units sind doch nur dafür da, die eigene Dominanz gegenüber anderen Lebensformen zu beweisen, oder? Doch kommen wir zum wichtigeren Ding. Deine Ausrüstung muss in einem guten Zustand sein, wenn du mit mir zusammenarbeiten willst. Du sollst da draußen ja nicht sterben, zumindest noch nicht. Du findest Nanithaufen in verlassenen Gebäuden und beschädigten Maschinen. Du hast schon eine gewisse Ironie. Das hat schon eine gewisse Ironie. Die Strukturen, die von Wächtern zerstört worden werden, zu ihrem Untergang führen. Bring die Nanithaufen zu Händlern in Raumstationen, um gegen Technologie einzutauschen. Das wissen wir ja schon. Nun, da wäre noch etwas. Nimm diesen Bauplan für eigenes Kraftfeld. Du wirst ihn brauchen. Ich brachte ihn als Geschenk, als eine Investition in unsere Partnerschaft. Ja, haben wir ja auch schon. So. Ich, jetzt, wir müssen ein verlassenes Gebäude finden. Okay, und auf welchem Planeten? Dem da. Was ist das für ein Planet? Schäumender Planet mit Wächtern, war ja irgendwie klar. Da fällt mir ein info Infovideo, für was wir noch machen werden. Habe ich ganz vergessen. Wir werden natürlich auch noch Wächter jagen. Für das, ähm, für das Glas, was die ähm, fallen lassen können als Beute. Denn das werden wir brauchen für ein Upgrade. Da ist heißt, mit bisschen Glück. sind da. Oh Gott, was macht mein Raumschiff denn? nicht mal Gas gegeben. Also, wo wollen wir hin? Für das geborgene Glas, was sie haben. Und da können wir nämlich dann noch ein paar Upgrades drin finden. Die man extra einbauen kann. Ist hier kein Gebäude in der Nähe? Ach doch, da. Ja. Was denn jetzt? So, Gebäude gefunden. Wir werden das erstmal kartieren. Der Planet ist... Ah, hier gibt's... la also hier so Tiere und wenn mich nicht alles täuscht, können wir... Eins von denen... Auch mitnehmen. Unsere Basis, aber ich weiß gar nicht welches... Oh, ah, wir können das füttern. Das heißt, wir können das als Haus hier mitnehmen. Beeren extrahieren. Uh, von denen kriegen wir werden So, jetzt müssen wir das Ding einmal füttern. Wenn das Ding nicht so weit rum. So, irgendwie will das Spiel heute nicht. So, wir haben nicht genug Butter dabei dann werden wir mal hier irgendwo Ah ja, naja, wir wollen dich leckerli geben. So. Das weiß natürlich nicht das sie eigentlich wollte. Ja, extrahieren so So. könnte mich ein so ein Blasending einsammeln und ah Nee, doch. Blasenball. Den Basis stellen. So als Deko. Aha, der ist das. So, also das sind... Die haben eine andere Farbe. Hier noch irgendwo einer ist. Uh, das ist noch einer. Die muss man nämlich... einzeln sammeln und findet... Also hier auf dem hier finden wir jetzt diese Blasen. Gibt es noch Planeten mit so Maschinenteilen irgendwie, die man hinstellen kann. Wissenschaftet geradeaus. So, ja machen. Aber bis jetzt habe ich auch nur mal auf normalen Spielstand hier so auf dem Planeten ein und auf diesem Maschinenteil. Achso, das... Da kann man dann nämlich hinstellen ja, wieso denn 1 A2 ah, eingesammelt 2 naja und es soll auf wohl auf 11 verschiedenen Planeten gibt es so eine Gegenstände es gibt auch noch auf einem Lichtplaneten so Lichtsäulen die man einsammeln kann na gut. Das können wir dann auf unserer Reise alles mal mitnehmen. Weil es ist sehr schwer dran zu kommen. Man muss ja erstmal einen passenden Planeten finden, auf dem es sowas überhaupt gibt. So. Hier hat er uns hingeschickt. Also Müll. Was ist denn jetzt? Müll. Datenprotokoll analysieren. So, die Maschine kaputt. Finde ein multiwerkzeug technologiehändler Besuche ein Technologiehändler an Bord der Raumstation. Ich jetzt, wir mussten hier runter, um nur wieder hochzufliegen? So ein Mist. Ah, seine Waffe im Multitool kann man jetzt upgraden auf 29.000 Schadenspunkte. Statt früher 13 oder 10. Mit den neuen Fächern, die sie freigeschaltet haben. Aber da bin ich noch nicht so gekommen. Ich habe jetzt noch hier unsere. So erstmal gelassen. Machen jetzt 8900, äh 200. Aber Das ist ja auch keine Alien-Waffe. Das Alien-Multitool habe ich einfach nur. Plätze freigeschaltet. Das war aus den Twitch-Drops bekommen haben, das Multitool. Das ist Ach naja, hier drin geht das wieder nicht. Erst für aussteigen. Das hier. Habe ich einfach nur die Plätze freigeschaltet. Und das war alles. Habe ich hier die Waffe war drinne also hier ist noch gar nichts habe ich noch nicht weitergemacht aber momentan gehen wir ja auch noch nicht echter jagen Würfel Tank. so Hauptsächlich. Oh. Installiere dein Upgrade-Modul. Nee, will ich nicht. Oh, will ich nicht. Wenn du bereit bist, Kerry in den Weltraum zurück und tritt mit Apollo in Kontakt. Ja, können wir das jetzt wieder. Danke. Heißt diese Waffe? Plasmawerfer. Gucken, hat er ein Upgrade. Oder ein Kraftfeld oder irgendwas. Oh, uh, der hat nicht mal ist. So, dann können wir jetzt wieder mit Apollo reden. Das sieht ja fast aus wie uns aus, Aber das hat so eine Heckflosse. Und dann sieht man beim Fliegen immer nichts. So, jetzt müsste uns eigentlich gleich kontaktieren. Ah, kein Hologramm. Wir fragen mal, wer da am anderen Ende ist. Wenn die Zeit gekommen ist, wirst du uns finden. Ja, genau. So, Mission. Ah, cool. Hatte wahrscheinlich gar nichts miteinander zu tun. Bist du bereit? Das solltest du sein, denn dieser Job wird es in sich haben. Du wirst womöglich eine ganze Weile nicht zu deiner Basis zurückkehren. Wir haben ja mehr, eh keine. Schön, die Jagd kann beginnen. Ich habe auch auf deiner Welt eine Korvax-Einrichtung entdeckt. Die Störung in deinen Übertragungen ist ein Hinweis. Der Korvax könnte sich aber als Mitglied einer anderen Spezies ausgeben. Lass dich nicht täuschen, die synthetischen lieben Spionage. Ich bin kein Roboter, ich wurde so wie du geboren. Das hier ist aber keine Welt des Fleisches. Mein Gehirn, meine recht westlichen Organe, alles wurde in diese Hülle transferiert. Das bin ich. Ist mir auch egal. Ich habe meine Rache zu gegebener Zeit verübt. Mehr musst du nicht wissen. Also gehen wir doch mal davon aus, dass die Wächter diese Portale benutzen, um herumzukommen. Wie werden, werden sie aktiviert? Wir müssen sie beobachten, wir müssen sie anlocken. Und was gäbe es besser als den Angriff auf eine geheime Korvax-Fabrik? Wächter und Korvax sind beide roboter lebensformen. Sie haben zu viel gemeinsam, das ist mehr als nur Zufall. Betritt die Fabrik und hacke das Terminal. Wenn wir Daten über die Wächter bekommen, gut. Wenn nicht, dann haben wir so viele angelockt, dass wir die Energiesprünge auf deiner Welt verfolgen können. Dann gehören die Portale ganz schnell uns. So, wo müssen wir jetzt hin? Zeig mir eine Richtung. Da. Was für ein Planet ist das? Ein Paradiesischer ohne Wächter, aber wir sollen Wächter anlocken auf einem Planeten, wo es keine gibt. Super Idee. Aber eine sichere Flugbahn, lass mich jetzt doch maschen. Da ist noch ein äh, Fregatte. Ja, mal toll, wenn das nicht alles Schrotthaufen werden. Handelsspezialist C. Ah, kein Bock. So, wir müssen immer noch nach da. Wir müssen ja losschicken, um die Traumantenne fürs lebende Schiff zu bekommen. Ah ja, das war der Inselplanet, der nicht sonderlich viel Festland hat. wir jetzt bestimmt ein paar Wächter abknallen. Ah, oh, das ist wieder nur der ungefähre Standort. Cool, da sind zwei. Ah, eine Fabrik und ein Speichersignale Landen, landen, landen. Oh Gott, Was ist denn heute los hier? Nichts funktioniert. auch nur, was er will. So. Müssen wir nur sehen, dass wir die richtige Antwort eingeben. Ah, guck mal, ist zu. Der Rang, streiblaster So. Mal gucken. Oh, noch reparieren. Oh, reparieren und dann trotzdem. Ja, super, wir haben einfach nur ein Upgrade-Modul bekommen. Es war mehr als nur eine Fabrik. Es war zu Hause der Korvax. Video überprüfen hat Bewegungen in der Fabrik aufgezeichnet. Es zeigt mir ein Video von der Lüftung zu meinen Füßen. Ich bin drin, alleine. Ich alleine. leuchte die Stelle an. Eine kleine haarige Kreatur, die vor Angst zittert. Sie gibt einen Schrei von sich. Das Tier scheint schon eine Zeit lang hier gelebt zu haben. In der Ecke sind ein Nest Essensreste auf kleinen Teller und sogar Spielsachen zu sehen. Das Tier scheint dem Korvax gehört zu haben. Wer ja krank auf jeden Fall sterben, Heilung ausgeschlossen. Äh, keine Ahnung. Also wir füttern, es fängt an zu essen. Kurze Zeit später hustet sie Essen größtenteils wieder aus, setzt den Vorgang aber einfach fort, wobei ihr Maul bei jedem Bissen zittert. Verlasse Fabrik und überlasse die Kriterien im Schicksal. Das ist jetzt nicht abknallen, ey. So, die Mission ist ab. realisiert Was muss man jetzt machen? Berichte Apollo von der verlassenen Einrichtung. Ja. Wo ist die blöde Tür? Da. Jetzt müssen wir noch 20 Sekunden warten, weil wenn wir jetzt zu unserem Schiff gehen und starten... Verfolgen uns in die Flugeinheiten der Wächter. Das muss ja jetzt gerade nicht sein. Wir wollen einfach nur die Mission ein bisschen voranbringen. Nein, ja, ich wie heißt die eigentlich? Ja, super, die heißt jetzt Mal anders. Ja. So, wo haben wir geparkt? Da hinten. Also, jetzt wieder starten. So. Gute Arbeit. Der Angriff auf die Fabrik hat sich ausgezahlt. Konntest du nützliche Daten sammeln? Kein Problem. Wir haben was wir wollten. Konnte zahlreiche Signale aufzeichnen, als die Wächter wenn nach dem anderen auftauchten. Unter der Oberfläche des Planeten gab es Energieströme, die sich von Monolith zu Monolith bewegten. Wir sollten auf der richtigen Spur sein. Untersuche diese Strukturen. Die sind garantiert alle miteinander verbunden. Ich stimme deinen Scanner auf die Energiesignaturen von Wächtern ab. Wir sollten unsere Beute bald haben. Viel Glück. Ich melde mich auf der anderen Seite. wo muss er jetzt wieder hin? Jetzt müssen wir in die Anomalie, Warum man nicht schon stellt Da hinten. Also die Missionen sind alle miteinander irgendwie vernetzt. Ne, jetzt fliegen wir ja schon wieder zu unserem Frachter, wir wollen da hin. Jetzt die Frage ist das hier vorne hm. oh ja zum Glück hm, ein Solarschiff rechts von uns so also was Apollo nee nada für Apollo. So. Welches neue Wissenreisender? ist der die Apollo Entität bekannt? Ja, gerade getroffen. Eine Reisende Entität, die Nada nicht kennt, aber sie kennt die Artemis Entität, die Nada nicht mehr kennt. Jo ist klar. Diese Neuigkeiten beunruhigen Nada. Was entgeht unserem Zuhause noch? Nada wirkt besorgt. Er kehrt in sich. Das sieht man an der Maschine auch an. Follow Olof Freunden Hat für unsere Sicherheit gesorgt. Nada Sülle gehört Nada. Und nur Nada. Schon viele Jahre außerhalb des Datenzyklus. Wir helfen anderen zu fliehen. Jene, die unsere Realität verarbeiten können. Nada hat hier Frieden. Jene, die uns jagen, können uns nicht sehen. Nada möchte nicht, dass es ein Ende nimmt. Aber es ist besser zu verstehen und zu wissen, was uns jagt. Lass dich uns nicht aufhalten. Der hat ja einen geilen Schädel. Der sieht übrigens aus wie ein Alien. Wir haben gerade Quecksilber bekommen. Okay so was jetzt Mission hier. Nee. Oh. Echte Energiespur folgen. Bis an Ort, folge dem Signal und untersuche es. Echt, warum mussten wir dann hierher? Wir müssen reinfliegen, nur um wieder rauszufliegen. Suche nach der Quelle der Wächter-Energie-Sprung. Schade. Schnell konnte ich das überhaupt nicht lesen. Irgendwas mit Scanner oder so stand doch da. Send es doch noch mal ein. Ja, scan, sage ich ja. Auf welchem Planet? Da. Auf. Im schäumenden Planeten bestimmt jetzt dann äh, noch nicht das Portal, sondern erst so ein Alien-Monolith. Der führt uns dann sicherlich zum Portal, so wie wenn wir auch einsuchen, suchen, denke ich mal. Ungefährer Standort das kann nicht sein. Jetzt dürfen wir hier wieder. Versuchen von oben irgendein Gebäude zu erkennen. Eigentlich nicht in den Planeten knalle. So. Ich sehe gar nichts. Zeigt er mir vielleicht ein Gebäude an? Ah, oh. Mal gucken. Wo könnten hier ein ja, Landen mit der Suche beginnen? Nee, muss irgendwie nicht war bestimmt wieder so weit weg. Gibt es eine Blase, die wir einfangen können? Ja, das ist ja gar nicht weit. Wohl cool, wissen das. Navigation start Aha. So, min Das war falsch. Ja, überhaupt ist es gerade mehr geworden. Oh, cool. Da kann man nicht sonderlich gut durchfliegen. Sag mal. Jetzt ändert er die Richtung. Echt, jetzt soll wir wieder zurücklaufen? Oh, dieses System, das funktioniert so super gut. Naja. Ernst, einmal im Kreis gelaufen für nichts. Ja, da unten. Auch gleich zeigen können. Hm. Die Seite ist falsch. Nehmen wir Kintau, Da haben wir ein Ding mit. Ein Dolch. Ich näher mich der Struktur und weiß nicht, was mich erwartet. Vielleicht eine Wächterarmee ein. Der mich zur Thermis führt, ich fühle etwas in der Struktur des Monolithen. Eine Geschichte, Vision brennt sich bereits in mein Auge. Aktivieren der Reisende Ankunft. Jo. Der Reisen ist unter dem Schatten eines roten Sterns erwacht. Er floh durch den einsamen Kosmos auf der Suche nach Bestimmung und Bedeutung. Er fand eine Anomalie, eine Abweichung, ein Tor zum Himmel. Weder Gag noch Vakino noch Kovacs konnten sie sehen. Nur der Reisende konnte das Portal wahrnehmen. Doch er wusste nicht, wie man es durchschreitet. Er verstand weder die geheime Sprache noch die Glyphen. Er erkannte den Wert der letzten Wahrheit noch nicht. Ah, das Wissen der Glyphen? Aha. Krass. Entkomme den Wächtern oder zerstöre sie. Glyphen ist jetzt geborgen für Naja, das ist falsch. Ja, stirbt doch einfach. Aber was meint er mit Glyphensets? Oh. Keine Ahnung. Also sag mir mal lieber, wo mein Schiff steht. Bin wichtiger. Löwensets geborgen. Sprung in die Dunkelheit. Aha. Warum haben wir eins? Ja. Oh, hier ist noch so ein Ding. Oh, noch einer. Cool. Jetzt haben wir vier von denen. stimmt irgendwie schön hinstellen. ah das zählt auch den zu entkommen stand da ja aber auch also so präzise abstimmen entdeckt verfolgen nicht dieser Planet ja super und weiter. Ich weiß auch nicht, warum wir eins von drei haben. Können ja nur die Glüten sein, die wir selber gesammelt haben, die 16. Aber wir haben neu, wenn wir jetzt einmal 16 Stück sammeln müssen. Ja, da wollen wir hin. Ja, Piraten. Mhm. Die nerven jetzt aber auch nur. Das ist doch bestimmt wieder hier nur... Ach nee, ist ein Gebäude, okay. Nicht, dass er wieder sagt, so ungefähr könnte es hier sein. Oh, muss aber nicht, kann auch woanders sein. Auf dem Planeten schon mal. Wird nichts eingeblendet, scheinbar wollen wir hier schon mal. weil mir kommen irgendwie diese roten Pflanzen nicht sehr bekannt vor. Bewegen sich auch. Oh. So, ja, das kann ja nun keine so leisten. Aktivieren. Der Reisende Sünde. Der Reisende fand einen Weg. Das tun sie immer. Die erste Drohne schrie, als sie aufgeschnitten wurde. Ja. Yeah. Drohnen, die schreien können. Mitten der zerrütteten Erinnerung an die Wächter fand der Reisende die Glyphen, die er brauchte. Er durchschritt die Pforte und trat vor das Angesicht der Macht. Der Reisende fragte den Atlas, wie viele Welten er noch besuchen müsse. Er hat in seinem Leben schon so viele gesehen, dass er nicht sterben wollte, bevor er sie alle entdeckt hatte. Der Atlas antwortete. 18. Naja, das sind das Billionen. Naja, so viel wie das Spiel halt Planetensystem hat mehr als jemand in einem Leben entdecken könnte. Es war unmöglich, das Universum komplett zu erkunden, bevor der Reisende sterben würde. Das ist so nicht richtig. Erstmal, das hier ist die Anzahl der Planetensysteme, also der Sonnensysteme, in dieser Euklid-Galaxie. Nur in einer Galaxie. Und es gibt weit mehr noch Galaxien als hier Sonnensysteme in dieser einen Galaxie. Also, es ist ja mehr als eine Galaxie mit dem Universum gemeint. Deshalb, naja, Code der Glyphen, ja, das interessiert schon wieder nicht. Ja, die dritte machen wir auch noch, wenn er jetzt mal hier irgendwas anzeigen würde, wo er schon wieder hinlaufen dürfen. Wahrscheinlich wieder irgendein anderer Planet. 11 hm, Minuten, also hier auf dem Planeten. Das Universum ist ja die Gesamtheit aller Galaxien und nicht nur einer. So, oh, oh bremsen, bremsen, landen, landen. durch den Boden schauen. So. Oh, hier gibt es Wörter zu lernen. Die nehmen wir direkt mit. Hier ist einer. Da drüben war einer. Oh, das ist der dritte. So. Einmal hier hoch. Aha. Aktivieren. Der Atlas erzählte dem Reisenden, dass er der Erste seiner Art war und dass ihm eine Vielzahl folgen würden, jeder von ihnen mit derselben edlen Seele und der Fähigkeit in ewiger Einsamkeit von Planet zu Planet zu reisen. Der Erste Reisende lehnte das Geschenk des Atlas ab, Es war nicht, was er sich erhofft hatte. Was war der Zweck der Unendlichkeit, wenn man nicht alles sehen konnte, wenn man allein war, wenn man eines Tages sterben würde? Der erste Reisende verfluchte den Atlas und behauptete, er würde schon überleben können, koste es, was es wolle. Der Reisende bezeuge all dieser Welten und sogar der gesamten Zeit selbst. Ja, ah, und jetzt kriegen wir wieder Wissen. So. Wo so, haben wir schon wieder geparkt? Ah. So. So. 3 von 3. Warum sollen wir jetzt noch mal scannen? Ja, das sieht aber auch seltsam aus. Da hinten. 7 Stunden, also ein Stück weiter. Hier stehen pyramiden auf eckigen Gebäuden. Also. So, fliegen wir oben lang, ist kürzer. Ja, nicht kürzer, aber schneller. Können uns mal die Piraten nicht so auf den Sack gehen. So, hier wollen wir hin. So, eigentlich müsste doch jetzt dann hier ein Portal sein, oder? hier ist ein Portal. Alter, das ist doch dieses schiefe Stück. Wo wir eine Basis bauen wollten, oder? Oder nicht? Hm. Ist ja die Frage, bleibt das Portal auf dem Planeten, weil eigentlich soll es ja nur eins geben pro Sonnensystem, oder? Weil dann wären Basiscomputer hier erstmal sehr gut. Cool, wir müssten nicht irgendwas eingeben. Das Target hat sich so aktiviert. Betrieb das Portal. Mhm. Ich glaube ja eher nicht. Basiscomputer wieder ein Portal für uns also wir haben Portal schief Portal Basis und dann ist das hier Portal 3. weil ja ja rein. So. <lacht> so, das Betreten und das Weiterführen der Mission mit Artemis, was jetzt Apollo geworden ist. Das werden wir in der nächsten Folge weitermachen. Immerhin haben wir jetzt ein neues Portal. Direkt gesichert für uns. Warum auch nicht?